Der Countdown läuft. Nur noch zwei Tage, dann ist Heiligabend. Dann beginnt Weihnachten. Weihnachten feiern in diesem verrückten Jahr. Gott, Welt, Kind in der Krippe, Corona, digitale Gottesdienste. Wie passt das alles zusammen? Gerade in diesem Jahr möchte ich die Engel hören, fürchtet euch nicht. Es ist doch tatsächlich zum fürchten, oder? Jetzt auch noch eine neue Virus-Virus. Mutationen. Weihnachten 2020. Als Kind konnte ich vor Aufregung nicht schlafen, habe mein Ohr an die Tür der Weihnachtsstube gehalten, der Schlüsselloch war zugeklebt, die Geräusche wurden im Kopf zu Geschenken zusammengesetzt, das war Kopfkino. Wie feiern wir eigentlich Weihnachten in diesem Jahr richtig? Finden wir das Kind in der Krippe auch abseits unserer Rituale? Können wir zu Hirten, können wir Könige werden und den Erlöser anbeten? Wenn wir am Küchentisch sitzen, braucht Weihnachten nicht diesen festlich duftenden und glänzenden Rahmen. Den Hirten, der seine Rolle vergisst, die Lieder, das Glänzen in den Augen vieler Menschen, das Gefühl, dass die Welt irgendwie doch zusammengehalten wird. Wenigstens diesen einen Moment. Weihnachten digital. Mit Abstand, mit Maske und ohne Singen, oh Gott, denke ich. Und frage mich, was braucht es denn wirklich? Werde ich Weihnachten recht feiern können? Ich weiß es nicht. Aber ich werde es ausprobieren. Vielleicht zu fünft oder zu zweit. Die Weihnachtsgeschichte, ein Lied. Und dann hören wir etwas aus dem Weihnachtsoratorium. Und jeder soll erzählen, was Weihnachten für ihn eigentlich ist. Was für ihn dazugehört. Vielleicht werden wir ein paar Erinnerungen an früher austauschen. Und wir werden jeder einen Menschen anrufen, von dem wir wissen, dass er jetzt gerade allein ist. Und sich freut, wenn jemand an ihn denkt. Vielleicht singen wir auch am Telefon stille Nacht, Heilige Nacht. Ich weiß nicht, wie das wird. In der Losung für den heutigen Tag heißt es im Psalm 102, Gott, du bleibst, wie du bist. Und deine Jahre nehmen kein Ende, auch wenn unser Weihnachten anders wird. Die große Geschichte von Gott, der zu den Menschen kommt, bleibt. Wir können diese Geschichte wie einen Faden auch in diesem Jahr ganz neu in unser Leben flechten. Gott, du bleibst. Auch wenn wir am Küchentisch stille Nacht singen, Gott, du bleibst. Auch wenn wir dieses Jahr so viel vermissen, Gott, du bleibst an unserer Seite. Auf den Feldern Bethlehems, am Küchentisch oder im Internet hören wir die Engel uns zurufen. Fürchtet euch nicht. Lasst uns jetzt aufbrechen und dem Stern folgen. Der Countdown läuft, noch zwei Tage. Dann ist Heiligabend. Dann beginnt Weihnachten.